Hey Leute, Retro-Joe hier. Nicht umschalten, ihr seid schon auf dem richtigen Kanal, aber der arme Retro-Gaming-Panda, der quält sich ja immer für euch, für mich, für uns alle mit diesen unsagbar schlechten Spielen für Game Boy, Game Gear und was nicht noch alles. Und ich dachte mir heute, ich lasse den armen Kerl da nicht alleine durch. Deshalb gibt es heute zum ersten Mal, vielleicht nicht zum letzten Mal, Retro-Panda quält sich nicht alleine. Denn Retro-Joe leistet heute Schützenhilfe. Bis gleich! Hallo ihr fantastischen Leute, wie ihr es schon im Intro gehört habt, haben wir heute eine ganz besondere Folge. Heute muss ich mich mal nicht ganz alleine quälen, sondern der Retro-Joe macht mit. Ich möchte auch an dieser Stelle natürlich wärmstens seinen Kanal empfehlen. Besucht ihn, lasst ein Abo da, ich packe euch natürlich den Link unten rein. Fantastische Videos erwarten da euch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, der Joe wird es auf jeden Fall bereuen, dass er das auch mal mitmachen wollte. Ja, also, ähm, wir haben uns überlegt, <lacht> drei Spiele machen wir. Und zwar ein Kampfspiel, wie ihr seht, das grandiose Pitfighter, was der Joe tatsächlich noch nicht gesehen hat. Oh mein Ohrstübse ist gerade rausgeflogen. Ähm, dann noch ein Rennspiel und ein Sportspiel. Aber ihr werdet es noch sehen, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, oder ne? So? Ja, nichts wie los. Also die Game-Auswahl, <lacht> die äh, nicht ohne Grund habe ich Dinge wie Pit Fighter und äh, Bill Lombert's Combat Basketball bisher nicht angefasst. Gilt ja allgemein als der größte Schund, den man sich geben kann. Aber äh, unter Kollegen muss man natürlich zusammenhalten und der Panda quält sich immer so dermaßen. Da habe ich gedacht, das kann ich dem nicht alleine antun. Deswegen kloppen wir uns jetzt mal gegenseitig mit dem Scheiß hier. Ja, aber du wirst es bereuen, ich, ich sag dir. Ich bin dir. sicher, ich bin sicher. <lacht> Genau, ähm, ein kleines Vorwort dazu. Wir machen das Ganze über das Internet. Und zwar ähm, ha haben wir diese Idee gehabt, beziehungsweise der Joe hatte Party. die Idee, dass wir mal zusammen so ein Video aufnehmen. Und ähm, da kam dann in unserer Recherche auf die Seite nes.party. Da kann man eine beliebige ROM laden und dann kann man über das Internet zu zweit spielen. Das heißt, ihr werdet dann auch sehen, wie die Seite so ein bisschen funktioniert und so weiter. Ein kleines Vorwort. Wir haben natürlich im Vorfeld so ein bisschen getestet, was geht und was nicht. Im Firefox läuft es wesentlich besser. Im Chrome und dem Edge hatte der Joe Probleme, sein gamepad ja. zu konfigurieren. Ja. Ähm, das das heißt, auch, auf jeden Fall, Fall den Firefox benutzen. Hab. Ich muss auch mit dem, 360, äh, mit dem, mit dem Xbox One-Controller spielen. Ich habe ja auch ich meine 8-Bit-Do-Controller, aber die werden von den Ding ums Verrecken nicht erkannt leider. Ja, also ich habe auch den Xbox One, also habe zumindest keine Ausreden, dass der andere irgendwie ein blödes richtig, Gamepad richtig. hat oder sowas. Ne? Im Gegensatz <lacht> zum 360 Joypad hat das Xbox One-Pad ja wenigstens ein vernünftiges Steuerkreuz. Ob das allerdings bei Pitfighter und was wir uns sonst noch antun heute hier äh, nicht besser wäre, wenn oh. die Steuerung einfach gar nicht funktionieren würde, das sehen wir wahrscheinlich Gleich. Du wirst es bereuen, aber ja. ich würde sagen, äh, lange genug davor, Rede, ihr seid wahrscheinlich gespannt. Starten wir mal. Ja, los geht's. Ich glaube, ich bin Player 1, du musst... Genau, ich drücken. bin immer Player 2, so ja. haben wir das konfiguriert. Und hier fangen wir gleich mit dem wow. Geilsten an. Wow. Jeder normale Mensch denkt, ich drücke nach links und rechts, um den Player auszuwählen, ja, den Kämpfer, ne? nix ist. Nein? Select. Ja, mit Select schaltet man durch. durch. Ich zeig euch mal das ganze Roster. Wir haben hier Buzz, den Ex-Pro-Wrestler, der als Power einen Body-Slam, einen Headbutt und einen Piledriver hat. Ich als Wrestling-Fan kenne ich da ja voll aus. Dann haben wir Tai, den Kickbox-Champion, der einen Spin-Kick, einen Flying-Kick und einen Roundhouse hat. Im Training gewesen bei Chuck Norris himself wahrscheinlich. <lacht> Dann haben wir Kato, den ein oder anderen vielleicht auch bekannt, aus Green Hornet, ich glaube aber nicht, dass der das ist. Third-Degree-Black-Belt, Combo-Punch, Flip-Kick und die Backhand. Und, oh, das war's schon, drei ja, Kämpfer. Hallo. Drei. Mehr brauchst du doch auch gar nicht. Also Alter. bitte dich. bei <lacht> Streets of Rage gibt's mehr. Also zumindest ab dem zweiten Teil. Und das ist ein Sidescroller und kein. <lacht> Fangen wir an. Ja, also wen nimmst du denn? Den Pro Wrestler natürlich. Ja, stimmt. Okay. Doofe Frage. Ja, dann ich hier mal hier. Ja, Backhand. Hier so eine schöne rückhand ja, ja, ein Pfeife. Schlecht, ne? Keine Ahnung. Und los. Ich hab Angst. Ich auch. <lacht> Wow! Hä? Was ist denn jetzt? Ach, ist ach, denn ich bin das? da oben! Ich, ich dachte, wir kämpfen gegeneinander! Das dachte ich auch. Das ist das jetzt ein Tag Team Match gegen zweimal denselben Ich spielen. glaube, das, das ist nur die Kampagne, nur dass wir halt den Gegner doppelt haben. Ich bin da mit der roten Hose gelaufen. Ich, ich bin! What the fuck? Was mache was hier? ich hier? Okay, ich glaube, X ist springen. Toll, nein, verlass mich nicht! Ich bin oh. schon tot! Okay. Guck mal, wie ist das mit dem Brunnen? Wow. <lacht> wow. Äh. Nochmal. Also, wir haben so ein Vorgespräch so festgelegt, dass also wir vielleicht 10 Minuten pro Spiel, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. <lacht> Heilige Mutter. <lacht> also, okay, ich, ich nehme jetzt mal. Äh ich hab keine Ahnung, ob ich mit Bass überhaupt einen Move an Mann gebracht habe. Ich versuch's jetzt mal mit Ty. Das war so ich mal Bass. Ich dachte, wir kämpfen ja so Street Fighter-mäßig wow. gegeneinander. Was haben wir hier die Fußball? Fußball. Okay. Scheiße, da liege ich ja schon wieder. So, was mache ich denn? Achso, zack, ich bin, jetzt bin zack. ich der blaue. Das ja, du bist gehen. blau. Also das <lacht> mit der blauen Hose. Ausweichen. Hey, das ich geht. Ich habe in die Ecke gedrängt und drück jetzt voll. einfach nur den Schlagknopf. Cool. Boah, ist das mies. Kannst du was zum Sound sagen? Ich spiele ja gerade ohne, damit ich dich höre. Ja, der ist fantastisch. Ihr hört es ja gerade alle. Und Krass. wie man sieht, meine Kampf. Ich drücke einfach in die Richtung und den Schlagknopf. Ich bin von deinen Skills im Fighting-Genre schwer beeindruckt, Panda. Mach ihn lang. <lacht> Verteidige unsere Ehre. gibst so, du hast Angst, dass wir eventuell in einer zweite Runde kommen. <lacht> Dann musst du weiterspielen. Naja, wir müssen ja hier äh, auch was vom Spiel zeigen. Ne? Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. <lacht> ja. Du hast gewonnen. Das sicher, also aber bist was du, jetzt ich hier du denn? voll mit dem Forklift nach oben gefahren. Und zwar ganze 5 cm. <lacht> ja, scheiße, Match 2. Was? Bist Ach, du allein? bist jetzt raus! Bin ich das jetzt oder bist du das jetzt? Nee, das bist Das gut. bin ich. Wieso bin ich denn raus? Oh. Das wird scheiße. Aber aber ja, toll. Ach ja, genau. Das, das, das, als ihr das mal, in, da habe ich ja schon eine, eine Einzelfolge dazu gemacht. Du behältst übrigens deine, deine Lebenspunkte bis zum nächsten Kampf. Was? Ja. <lacht> okay, Weil. Ich probier's jetzt mal mit Sinn. Kato. Ja, ich, ich mal mit Tai, ja. ne? Mounthouse Kick und sowas. Zehn Minuten sind <lacht> doch schon fast rum, oder? Ich hoffe. <lacht> Also, wie gesagt, einfach in die Richtung drücken und den Schlagknopf drücken? Ja, das würde ich, ich ja machen, wenn ich nicht die ganze Zeit auf dem Boden liegen würde. Oh, jetzt habe ich ihn gerade geworfen. Stellt er nicht eben was von Roundhouse Kick und Backslap und so? Ich, ja, Was macht der denn da? Meine Fresse! Wie, <lacht> welcher Publisher hat denn hier bitte grünes Licht gegeben, um das hier in Hand also, zu Ey, Du hast gerade Wurf gemacht! Ich bin fassungslos! Ja schon Guck das mal an. Oh, ich dachte wir schaffen es hier mal. Jetzt tut mir leid, mein Versagen zieht uns hier selbstverständlich beide runter. Kommt tritt ihn ins, ins Gesicht. Ins Gesicht! Ist auch geil, wenn man K.O. ist, dass man schwarz-weiß wird, ne? Ja, das ja wie im echten Leben. Ja, natürlich. Okay. Einmal noch. Ja, weil es gerade so viel Spaß macht. Ja. Ich, also Warte? ich glaube, am meisten Spaß macht's, wenn ich den hier ich glaub, nehme. Ich, ich glaube, der Charakter, den ich gerade ausgewählt habe, ja, der ja. macht am meisten Spaß. Ich hatte gerade <lacht> die gleichen Gedanken. Drücken wir einfach <lacht> an Start, was da passiert? Okay, leider nichts. <lacht> ja. Egal, Für ich nehme jetzt trotzdem Bass. Ich auch. komm hier. Oh, naja, wow. hier. Ja, Hulk Hogan, wow. kleiner Bruder. Oh. Vor allem auch, auch so ohne Anziehen sofort äh, rein, ne? Ja. Vor allem, das sind ja auch gar keine Animationen. Der wechselt ja einfach zwischen zwei Standbildern, wenn er kickt oder so. Das ist äh, weder. Ja, also für, für mehr, mehr Animationsframes war halt kein Platz. Ja, hör mal. Da kannst du ja nicht meinen, Graf, dass Graf. Sie, Ja, ich meine, äh, immerhin hatten sie ja damals hier diese, wie heißt diese Bildtechnik nochmal, wie die auch bei Mortal Kombat genommen haben. Hier diese Foto. Ich kenne mich mit dem ja, gerade nicht. Wie, wie, wie bei Mortal Kombat halt nur ja. Scheiße hier. Ne? Ja, ja, genau. So kann man äh, Spiel, was diesen, diesen äh, art -Style hatte, war zum Beispiel Street Fighter The Movie The Game. Für PlayStation hatte ich das damals. Das war auch toll. Stimmt, stimmt, da haben sie ja irgendwie noch diesen Versuch, diesen Film zu verwurzeln. Ja, ich erinnere ja, mich, ja. mich Oh, okay. oh Gott, okay. Ich würde sagen, hier ist genug von der Scheiße. Ja, um Gottes Willen. Ich will. mal Bill Lombards. heißt er, glaube ich, Combat Basketball. Ähm, ich freue mich. Ja, ja. Ganz für deins, ne? Für <lacht> <eins>. <lacht> so, da sind wir in Bill Lambert's Combat Basketball. Ich glaube, es heißt Bill Lambert. Aber von Hudson Soft, also eigentlich kann es ja. gar nicht so mies sein. Ja, wart ab. Eigentlich. Wart ab. Lass mal das Video laufen hier. Ich hab Angst. Guck sie dir an, wie die American Bear. Genau, <lacht> Bill Lambert's, äh, immerhin heißt der Bier. Ne? Äh, <lacht> die Redeeming Quality von den Titel. Combat Basketball. <lacht> ähm, hier eine kleine Anmerkung Wenn ihr das seht, dass das Bild so leicht Verpixelt ist, das liegt jetzt daran Dass jetzt der Joe quasi Das Spiel hostet und dadurch wird das ja Zu mir rüber gestreamt Und dadurch ist jetzt das Bild teilweise etwas verpixelt Das haben wir jetzt extra so gemacht, damit ihr jetzt auch mal Seht, wie das dann quasi am anderen Ende aussieht ja. so, player Genau one, player two. Ab. Das heißt, ich spiele von oben nach unten und du Ach spielst. Ach so! Von oben nach oben. Ich, ich dachte, ich du dachte, musst jetzt nach oben drücken, weißt du? Ja, was. hab Hä? ich auch gerade so instinktiv, aber nein. Also, also ich muss nach oben. Auch nicht. Also, ich bin du rot. rot. ich bin blau, glaube ich. Bin ich blau? Ich, What the fuck. ich wünschte, ich wäre blau. <lacht> <lacht> ja! Okay, ich muss mal die Buttons checken hier. Ich hab keine Ahnung, ich laufe jetzt einfach mal. Ja. Gibt's ein Tor oder ein Korb? Ein Korb, ein Korb, Korb wahrscheinlich. Das ist ja Basketball. Uh, hey. Ich habe den einen Stil. Ja, die Steuerung ist äußerst hölzern, würde ich sagen. Ich, das ist doch vorsichtig ausgedrückt. Ich kann ich auf jeden Fall hier tackeln wie so ein Irrer? Ja, also eines das Grundprobleme der Grundprobleme ist, ist auf jeden Fall, was ich sehe, weil die oben draufsicht ist, du kannst ganz schlecht einschätzen, wie hoch der Ball gerade ist. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass der hier wild den Spieler wechselt. Ja, auch oh, dass ich das beeinflussen kann. Aber die Musik ist immerhin ja, naja, auch nicht gut. Hä? Muss der jetzt, Ball Ach, in der Luft. Das kann man irgendwie ganz schlecht einschätzen, finde okay, ich. Der Button macht nichts. der Button macht nix. Du, okay. du hast den Tackle-Button. Ach, also ich tackle dich und dann fickt der Ball erstmal. Ja. Wo sind denn meine Spieler? Was ist denn das hier für ein Scheiß? Ja. Also die Steuerung ist ähm, etwas hölzern. Ich bin ja. ja mal gespannt, ob wir es überhaupt schaffen, hier einen Korb zu werfen. Ich glaube nicht. Ja, das hat ich der nämlich auch immer gesagt, dass das äh, reiner Zufall ist, ob man den Korb trifft oder nicht. Ja, ja. also ich glaube, man hat ja einen Wurfknopf, ne? Und ja, jedes du hast Mal. hat grundsätzlich nur einen Knopf, der überhaupt irgendwas macht. Nur der B-Knopf ja. hat irgendeine Funktion, habe ich den Eindruck. Also ich habe mir sowohl ohne als auch mit Ballbesitz äh, jeden Knopf hier schon wieder der der Kopfhörer rausgefallen. Hat. Und. Das, <lacht> äh, da passiert einfach gar nichts. Also passen und Korb werfen hat den gleichen Button. War ja, ist doch einfach, ne? Das ist. Was habe ich jetzt gemacht? Hä? Weiß ich nicht. Einwurf? Ja. ja danke? Hä? Ich, <lacht> ich versuche mal, Korb zu... Oh ja. ja. Ja, genau. Und der wirft einfach ja? exakt ja. gerade dahin, wo man gerade hin zielt. Jetzt habe ich einen Puck eingesammelt? Was? Ja, hier. Das ist äh, Combat Basketball. Ich stelle mich mal so. Ja. Nee, und oh, ich passe danke, dann ne? eher zu den Pass. Spieler. Als, ja. äh, äh, also, ich meine, ja. Basketballspiele enden ja häufig mal so 110 zu 107 oder so. Ich glaube, das hier geht, wenn überhaupt, so eher in Fußballtor-Richtung aus. Ich befürchte, es wird bei einem 0-0 bleiben. Ja, höchstwahrscheinlich. Und das ist vielleicht auch oh. besser so. War es jetzt in, so in oder was? Ich glaube. Scheiße! Was für ein Müll! Es spielt sich so hakelig. Es gibt auch nur zwei Teams. Und ich glaube, die Udaschratze nur in der Fahr oh, aber knapp hier. Ja, weil der tackelt dafür immerhin irgendwie sechs Meter weit, ne? <lacht> Was machst du denn da? Ich versuche dich umzubringen. Oh, oh. Ich dachte, ich mache einen Dank, aber nein. Ich glaube, Danks gibt es in dem Spiel gar nicht. Okay. Okay, jetzt sehe ich nicht aus. Testen wir das doch einfach mal. Jetzt habe ich den hier noch hochgepackt oder was? Genau. Oh nein, ich hole dich gar nicht ein. Oh. Checken wir das Ja. mal. Huh? Wow. <lacht> das ist echt, echt scheiße. Ja. Und dann habe ich hier einen Einwurf und keiner von meinem Team ist in der Nähe. Das ist doch voll ja. unlogisch. Ey, so. hab ich habe mich schon wieder umgenommen hier. Oh, hast du mich gerade mit der Bombe beworfen? Ich, äh würde behaupten ja, aber ich weiß es nicht. Was muss ich denn tun, um das Scheißding hier in den Korb ja, zu das Ja, deswegen meine ich, aber man kann irgendwie ganz schlecht einschätzen, wie der Ball irgendwie fliegt. Wie out. Ich bin out. Hallo doch Leute, komm mal geht? her. Ah, okay, doch, einsteuer ich. So. Pass abgefangen, ich bin Pass auf jeden packen. Fall der beste. Es gibt da wirklich so diesen einen Knopf, ne? Ja. Also ich meine, Atari hat Gott. ja damals viel Geld verdient mit Spielen, die man mit einem Knopf spielen konnte. Aber der Spieler ja, hat sechs Knöpfe. Man ja, eben, das hätte ist ein paar Jahre her. Noch okay. benutzen können. Die Schultertasten machen auch nichts. Ja. Ach, sind wir müssen aber... Wie Backcourt. ich? weiß nicht, in die andere Richtung spielen oder ja. bleibt das so? Eine Backcourt-Violation ist doch, wenn ich im gegnerischen Bereich bin und dann wieder zurück in meine eigene Hälfte passe, so wie ich Basketball verstehe. Was ist denn das hier? Was darf man nicht? Ich kenne mich mit Basketball ich gar nicht. Ja, ich auch nicht so richtig. Also meine, mein, das meiste, was ich mit Basketball zu tun habe, ist NBA Jam. Was im Vergleich hierzu, also nicht nur im Vergleich hierzu, <lacht> NBA Jam ist einfach ein Aber Das, das heißt, es ist auch nicht schwer besser zu sein als das. Das hier hier ist hier. ja fast schon Körperverletzung. Komm, wirf einen. Ja, hallo, komm. Du bist hinter Ach. uns. Du bist am Ball. Ja, ja, ich, ich wollte ich wollt nur, dass einer von meinem Team mal in die Nähe kommt. Ja. Hast du jetzt auf deinen eigenen Korb geworfen? Nee, das ist so, doch so blau. <lacht> wir haben doch schon einen Seitenwechsel gemacht, oder nicht? Ach so! Also gehe ich mal von aus. Ja, ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, ähm, nach welchem Muster der aktive Spieler wechselt. Ja, gar nicht. Da, da gibt es kein Muster. Das macht er einfach völlig random. Ja. Voll geil. Also ich Voll glaube geil. nicht, dass wir die Seite gewechselt haben. Ich laufe jetzt einfach mal nach oben und versuche in den Korb zu werfen. Ob ja. ich dann ein Eigentor mache? Ich hab noch nie gehört, dass beim Basketball jemand ein Eigentor gemacht hat. Es gibt keinen also, zum Rennen. Der mir Ball fällt gar nicht, nicht der Name ein. Also hier... Also nur an Hand. Speedboard von Bitmap Brothers. Das wäre mal was Feines, aber... Das erinnert so ganz, ganz lose von der Optik dran. Gott. Punkte, wofür ja, doch, aber ganz knapp daneben, wie man so <lacht> das ist, völlig unspielbarer Unfug. Ganz, das ganz grober Müll ist das hier. Tut auch da, mit Schleif, wenn der damals, wenn das, das damals hier mal für getestet 60 hat. Euro oder 120 ja. Mark oder so bezahlt hat, oder oder oder, oder stell dir mal vor. Du wünschst dir das zu Weihnachten, weil du magst Basketball, <lacht> dann denkst du, komm mit Basketball sei die verkehrt. Ja, und dann du mit so einem American Spiel. Du Gladiators geguckt oder so. Ja. Und dann kommt deine Oma und bringt <lacht> dir das hier. Und dann, dann sitzt du die ganzen Weihnachtstage mit diesem einen Scheißspiel da, wo, wo du schon eigentlich nach 10 Minuten gemerkt hast, das ist nichts. Das ist nicht nur nichts, das ist, das ist die absolute Frechheit. Ja, guck also, dir das mal an! Als Kind hat man ja schon mal durchaus die Augen verschlossen von irgendwelchen von Spielen, die eigentlich nicht so gut ja, waren, hat man trotzdem super. gespielt, aber das hätte man auch da gemerkt. Und vor allem, Dingen geht scheiße immer ins Aus und immer dieser scheiß Einwurf. Ja, ich habe auch eher das Gefühl, ich spiele hier eine ganz frühe Version von FIFA oder so, also vom, vom Speed her <lacht> und äh, so, ich stelle mich jetzt mal hier an die. Oh. Nee, das war's auch nicht. Komm, ich will wenigstens genau. mal. Versuch rein, ein, ein, mal, ich, das ich mal, wir haben ja eh nur noch cool. 30 Sekunden. Versuch dann, du mal einen Korb zu werfen. Ich drücke nicht mal eine Richtung, ich werf einfach nur gerade. Auf. <lacht> ich hab einen Korb gemacht! <lacht> ich gratuliere! Ja. Du hast das geschafft! Ja, ich hab's drauf, ne? <lacht> das ist <lacht> gerade instant mein Lieblingsspiel. Ja! Aber oh, nur einer gewonnen eine hat. Ne? Siege. Was hast du denn gemacht? Ich habe keine Richtung gedrückt und habe einfach nur den Knopf gedrückt. Ich habe ihn nur angetippt. Ich habe nicht gedrückt, gehalten oder irgendwas. Den, den komm, du musst mir jetzt so auch mal eine Chance geben. Ja, komm. So. Aber der ja, geht doch hier noch in die Verlängerung oder so. Ich stelle mich jetzt mal ganz genau hin. Ja, das war na, Ja, knapp. Gut, ne? Guck dir das an, der, der wechselt hier irre den Spieler einfach. Ich kann überhaupt keine Kontrolle mehr. Ich habe auch einen Korb geworfen. Bin stolz auf dich, Panda. So. <lacht> ich, du musst wahrscheinlich genau auf den Punkt stehen. damit. Was ist das denn hier für ein Sägeblatt? jetzt bei Akku Berlin, oder was? <lacht> Junge, Junge. Fünf. So, jetzt geht's ab. Jetzt vier. weiß ich, wo ich werfen muss. Ja, wie man sieht. Und da da jetzt komplett... X. Ich stand Pima da am Selben. Lauf, <lacht> namenloser Spieler mit blauem Giro Nummer zwei. Lauf! Lauf ja. oh. Oh. Zeit ist zu Ende. Das ist wirklich, wirklich schade. Ich habe gerade <lacht> angefangen, das Spiel zu mögen nicht. Ja, Play Again, würde ich sagen. Auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Ich äh, beende das hier. Finito. Eieieieiei. <lacht> Kacke. Ich, hab, also, ich krieg körperlichen Schmerz davon. Ich hab äh, das Gefühl, mir bohrt jemand in den Schädel. Da könnte der etwas Recht gehabt haben, der gute SNES-Trunk, befürchte ich. ja. Äh, äh. Ich ja, ja, ja sagen lassen, der ist noch nicht mal immer betrunken, wenn er so Videos macht. Ne? Ja, ne? Obwohl er hat einen guten Whisky-Geschmack. Er hat in seinem Banner so, so ein Jameson stehen. Jameson Whisky ist gut. Den kann man gut so trinken, das stimmt. Ich persönlich mag ja sehr gerne den äh, Jack Daniels Honey. Den kann man auch sehr gut pur trinken. Nimm mal schottischen. Schottischer ja, ist gut. Mein bester Freund hat mir vor ein paar Jahren mal einen richtigen schottischen Whisky mitgebracht aus der Destillerie. Der hat mir aber ja. alles weggebracht. Allerdings habe ich mir gesagt, dass, dass man richtigen Whisky ja wohl auch scheinbar mit Wasser verdünnt. Ich trinke gerne Whisky, aber ich bin wirklich, wirklich kein Kenner. Also Ich habe da null Plan. Am besten mische ich das Ganze mit Cola. Es also, ja, schmeckt auch ohne. Die echten Whisky-Kenner schlagen jetzt natürlich die Hände über dem Kopf zusammen. Ich oute mich, ich... Äh, ich trinke sowieso sehr, sehr selten Alkohol, wenn, dann gerne Whisky-Cola. Okay. So geht's mir auch. Aber wenn, wenn du mal guten Whisky trinken willst, der aber auch etwas teuer ist. Glenn Fittich, 15 Jahre alt. Kostet zwar eine Flasche, glaube ich, so 45 Euro, aber der ist relativ mild. Das, der ist super. 45 Euro. Ich will die Flasche noch nicht heiraten. <lacht> Na ja, selten, aber dafür gut, ne? Ja, okay. So und jetzt spielen wir hier das großartige äh, allseits beliebte Dirt <lacht> Red, Dirt Tracks <lacht> FX, eines ja, der die... wohl bekanntesten Super <lacht> FX Chip Spiele, von dem ich bis vor einer halben Stunde noch nie gehört habe. Also ich kenne Stunt Race FX. Ich nehme an, dass hier ich ist aus ja. demselben Hause oder so. Aber äh, ja. Ich würde sagen, 50 Kubik Kiddies. Für den Anfang mal. Vor allem geil, dass das gleich zu 125 oh. Kubik dann springt, ne? Ja, ja, und dann zu 500, glaube ich, ne? Gucken wir uns Ey, mal cool cool an. Ey, die sehen ja alle cool aus. Wir haben hier Spike, Slash, Blade. Also, das hier oben ist so die Hair Metal Band. Also so <lacht> die die, die Background-Sänger von äh, Guns N' Roses damals. <lacht> ja. Slash hat sich allerdings verändert. Das hier sieht mehr aus wie Mädel. Und Ganz wir, leicht. Ja, dann haben wir Fang, <lacht> Hawk, Nails, Hawk, was so viel heißt wie männliches Schwein. Also Und, ist das hier nicht so also, Marzenschwein, ne? Irgendwie sowas. Nee, Hawk ist, glaube ich, einfach nur der, ja? nicht die Sau, sondern halt das männliche Schwein. Und Talle, egal was so viel heißt wie uh, Klaue. Wie Ja, wen nehmen wir denn? Ach, komm, Spike. Ich nehme Spike. <lacht> Och, die haben, glaube ich, auch alle eine eigene Musik, oder? Ich habe ja keinen Ton an, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich glaube. Ach, jetzt kann ich nicht wählen. Doch. Ja, wähle weise. Denk ich wähle mal nach Musik. Spike. Ach, guck mal, die haben alle verschiedene Länder im Hintergrund, glaube ich. Ah, ne, sind keine Länder. So Solche Farben nehmen keine Länder offiziell. Nails. Hier Nails ist doch unten pink. Ich kenne keine Flagge, die unten pink ist. Guck mal, du machst du cool den Mund auf. so. Ja, nimm mich. Okay, ja. gut, dann nehme ich den Nails. Senec Press, ich, was soll ich denn Ich ah. mach hier auch mal einen auf Nails und dreh mal Stallone-like in äh, Filmen noch meine Kappe. Uh! Ja. So Ohne oh, oh, oh, Mütze kannst du hier eine Quälsich-Folge auch nicht drehen. Geht nee, nicht anders. Das, das ist Gesetz. Ja. Ich hab keine Ahnung, was Red Tag ist. Ich würde sagen, wir machen einfach Circuit. Red Tag ist bestimmt irgendwie so ein PvP-Modus oder irgendwie oh. Oha, oh, oh, oh. ich krieg jetzt schon Augenkrebs. Oh, Super FX-Chip-Gesichter, ja, da geht ah, ins, ne? Super FX-Chip geht da schon so, Ja, nicht äh, so. Das muss mit, mit äh, A bestätigen, Nintendo Achso. Ne? sonst geht man hier mit A. Nicht das A, was auf dem Xbox One Controller ist, sondern da, was ah, Super Nintendo A ist. In dem Fall das bin ich ganz zurückgegangen. Entschuldigung. Mensch, Panda. Das ist übrigens der Grund, warum ich mit der Xbox One-Button-Belegung bis heute nicht zurechtkomme, weil die zwar gleich angeordnet sind wie beim Super Nintendo, aber vertauscht. Was, was muss ich jetzt auf den Xbox One-Controller drücken? Den roten B-Knopf. Ah. Ist logisch. Ja, okay, äh, ja, schon haben wir Karte. schon? Ja, boah, ist das hässlich. Hä? Ja, ja, wir ah, nee. ja, was? Ach nee, ach, es ist eine C-Linie. Okay, also ich bin unten. Ja, du bist unten. Ja, da gefühlt 5 Frames per Second auf jeden Fall kriegen wow. wir hin. Ja. Ihr habt ja vorhin gesehen, wie beim Panda auf dem Bild das Billon Bears Combat Basketball ausgesehen hat. Ähnlich sieht das jetzt hier bei mir aus. Also ich sehe einen Haufen bunte, bunte Flecken und in der Mitte ist ein blauer Fleck, der meinen Spieler wahrscheinlich darstellt. Bist du erster? Aber ich, ich bin zweiter. Ich habe immer einen pinken Helm oder Motorrad. Ja, krass. <lacht> ja, Stunt Race, kann man hier irgendwelche Moves machen oder so? Ich gucke gerade mal, nur... ich drücke mal was Bild. Also ich glaube A ist ja, also der, der äh, rote Knopf auf dem Xbox One Controller ist ja doch dann äh, Gas. Deswegen lasse ich den mal nicht los. Ja. Also es gibt ja so große Chemiefabriken, ne? Oder äh, kennt ihr ja bestimmt alle so Chemieunterricht aus der Schule. Da gibt's, wenn ein Unfall passiert ist und ihr so Chemikalien ins Auge kriegt, gibt's diese Augenduschen, ne? Ja, sowas hätte ich jetzt auch gerne. <lacht> ja, ich glaube, das brauche ich hier gleich. Junge, Junge. das ist... Ah. Gibt ja noch so ein extrem schlechtes Rennspiel irgendwie, wo so, so laut allgemeiner... Äh Befindlichkeit, das heißt glaube ich Race Driven oder Hard Driven oder irgend sowas. Das habe ich bei Gameset mal gesehen. Das sieht auch unfassbar aus. Noch besser als das hier. Nee, das würde ich nicht sagen. Das ist zumindest mal ohne Super FX-Chip, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Aber äh, du fährst da auch nur aus der Cockpit-Sicht und hast da irgendwie dein Lenkrad und dein, dein Radio und so und das hat wahnsinnige Geschwindigkeiten. Das ist, <lacht> Mit Wave Race Aber, nicht zu vergleichen. Ja, also hier, ne, also. Pff. Ja. Also, tolles Spiel. Ja, also schwer ist es zumindest nicht. Nö, nee, ich bin ohne Probleme Zweiter geworden und ich habe nicht mal aufgepasst. Okay, wir haben auch die Junior-Klasse, oh, ne, also. Okay, Ich habe immerhin 17 Sekunden länger gebraucht als du. Und trotzdem Zweiter. Oh, man, ne? kannst du mal sehen, was so viel krasser stunt race oh, guck mal, hier typ hier Der T-Rex ist Dritter. Wieso konnte ich T-Rex denn nicht auswählen? Hätte ich T-Rex auswählen können, dann hätte ich auf jeden Fall T-Rex. Ja können. sicher, also, T-Rex, hallo, das ist ja wohl... Weil ich muss ja sagen, so ein richtiger T-Rex, der hat sich seinen kurzen Arm, äh, Arm auf dem ja, äh, ist natürlich mehr. nicht ganz einfach. Ne? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Also, die Und Grafik... Und das machst du jede Woche? Warum tust du das? Dann <lacht> ja. Ich hab keine Ahnung, ich eben so eine Masse kriegst du ja zu haben, was. Du machst das doch alles nur für den Fame. <lacht> ja <sicher. lacht> Selbsterniedrigung für den Fame. Ja, ja. Für die YouTube-Millionen. <lacht> ja, ja, ja. YouTube-Money. Money, money, money. Aber ich muss sagen, geteiltes Leid oh, ist halbes okay. Leid. Hab ich jetzt mit dir macht es hab... auf jeden Fall mehr Spaß. Alles macht mit mir mehr Spaß. Das sagt meine Wobei... Frau auch ständig. <lacht> Wobei natürlich Spaß, jetzt im Allgemeinen bei dem Spielen. Ja, ist weit glaube, her, her ist, ne? rum, oder? Nee, ich bin nur einmal abgekürzt, weil ich dummerweise über die Barrikade gefahren bin. Und jetzt bin ich 16. Ich habe aber keine Lust, umzudrehen. Retro <lacht> <lacht> so auf der Autobahn. So, ich weiß, dass ich falsch rum fahre, aber ich habe keine Lust, umzudrehen. <lacht> Sollten die alle ausweichen? <lacht> Deswegen habe ich ja auch schon seit ich 15 bin keinen Führerschein mehr. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch! Ich bin ein du sehr von der Polizei angehalten. Gehen. Wie die Führerscheine? Den haben die Sie sind. doch, haben Sie den verloren? Ich werde nicht von der Polizei angehalten. Die erwischen mich nie. Gran Turismo und F Zero haben mich gelehrt. Äh, oder noch besser: Need for Speed äh, Hot Pursuit hat mich gelehrt, nicht von der Polizei erwischt zu werden. Und Mario Kart, ne? du wirst immer die Bananenschalen aus dem Fenster. Ja, ich habe aber festgestellt, dass das im tatsächlichen Straßenverkehr nur gegen Fußgänger hilft. <lacht> und da ich Schildkröten eigentlich sehr mag, habe ich davon abgesehen, irgendwie ja. Schildkrötenpanzer zu werfen. Also da ist auch ganz schnell, glaube Peter am Hals. Wer ist Peter? Die, die, also PETA, so, die Tierschutzorganisation, die immer <lacht> Skandale und so. Jetzt willst du Peter? Wer <lacht> ist Peter? Und was will der Typ? Er ist der Polizist. <lacht> Ach, du bist schon fertig. Ja, ich bin noch in der letzten. Ja, Ende. ich bin schon. gleich da. Keine Sorge. Weißt es hat so großen Spaß gemacht, dass ich mich jetzt ja, richtig reingekniet ja. habe? Keine Sorge. Oh, ich habe dann aber, glaube ich, auch genug von der Nummer hier. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir für den Abschluss noch eine so eine richtige Perle uns mal angucken? Ich würde vorschlagen, entweder Shaq Fu oder Rise of the Robots. Gerne. Wobei Shaq Fu habe ich persönlich noch nie gespielt. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Äh, ich habe Check Fu war mein allererstes Touched for the very first time Video und es ist grauenhaft. Noch schlimmer als Rise of the Robots. Rise of the Robots habe ich gespielt, da war ich 10 oder so. Das ist, das ist inzwischen, Gott, bin ich alt. 37 bin ich, ich gerade von meiner nee, Frau nachfragen. Ich denk, nee, nee, nicht Zeit über 38. sowas nachdenken, das ist ganz, ja, ganz... gefährlich. Ich hab Rise of the Robots das letzte Mal vor, acht und, vor 27 Jahren gespielt. Für, für mich ist ja auch immer noch vor 10 Jahren die 90er Jahre. <lacht> nee, das ist leider auch schon eine Weile her. Ja, ja, ja leider. <lacht> <lacht> ja. Wir sind alt. Okay, äh, so, pass auf. Um, ich mach das. Lad mal rein, wenn muss, es Ja, hast. ja, ich muss es nur gerade aus meinem Ordner suchen und noch entpacken. Was machen wir denn? Check Fu oder Rise of the Robots? Wir machen mal Check Fu, das habe ich wieso noch nicht gespielt Dann hast du ich vielleicht einen kleinen Vorteil, dann kannst nicht, du hier gesagt. auch mal gewinnen, ne? <lacht> ich, äh, glaub mir, in Check Fu gewinnt niemand. Nein. Das ist so ein Spiel, ja. das gewinnt man einfach nicht. Ich bin ja auch immer noch erstaunt, dass sie da jetzt quasi so ein Remake oder zweiten Teil gemacht haben, bei Kickstarter finanziert. Ja. Wer unterstützt sowas? Dass das, das was? überhaupt jemand finanziert hat, das ist... Äh <lacht> oh Mann. So, da haben wir es dann schon mal. Jetzt, was Lass jetzt was? halt die Musik groovt gerade so schön. Oh, nee, Musik. hier groovt nix. So, oh, warte. <lacht> hier wird nicht gegroovt. Nee. Groove Ernst, hier. Okay. Kein Spaß. <lacht> Grooven ist raus. Shack-Fu. So. <lacht> Oh, von EA. Hm. Ja. Haben Wie so das nicht. gemacht, ne? <lacht> Weil ich muss ganz ehrlich sagen, auch so zu Super Nintendo Zeiten und auf frühe Playstation und PlayStation 2 Ära, da war das mit äh, EA gar nicht so schlimm. Ja, die diese haben, ja haben sich gut gestartet. Ne? Äh, ich ich habe schon mal eine Reportage gehört als Podcast. Äh, kann ich auch wählen? Ja, ähm. Die haben ja wirklich ganz vernünftig eigentlich gestartet, ne? dass sie ja. so den Entwicklern mehr. Ja, mehr. Die, die wurde halt auch auf den Covern gezeigt und so weiter. Also eigentlich war die Prämisse gar nicht so verkehrt. Ja, bis sie irgendwann gemerkt haben: hey, wir können den Leuten ja voll die Kohle aus der Tasche ziehen und die merken es gar nicht. Hey, Bayern wir können auch Geld verdienen. Du, ich kriege viel ne? Geld. So, ich glaube, ich nehme mal hier Mr. Mephis. Also ich nehme auf jeden Fall Schack. Hallo, wie mein. Juni. Das ist auch so ein Relikt aus den 90ern, oder, dass man irgendeinen Basketballer genommen hat und ein Prügelspiel ja, draus gemacht hat. Michael hast. Jordan hat auch sein eigenes Spiel. Michael Jordan in, in the Windy City, also quasi Michael Jordan in Chicago. Aber das ist äh, laut dem Snestrunk gar nicht mal schlecht. Okay. Ach stimmt, das habe ich da auch mal gesehen. Das ist so, so eine Art Jump <lacht> ne? Ja, genau, wo du dein Basketball halt äh, benutzt, um mhm. äh, Türen zu... Also Basketball in den Korb werfen ist da... Oh Gott, ist das schlecht. Aber es sieht wirklich gar nicht so scheiße aus. Die Animationen ich sagen, so übel. die Animationen, die fühlen sich etwas schnell an, oder? Ja, die sind gar nicht so übel, wenn die, äh, die, die Frames nicht so... Ich ringe gerade nach den Fachbegriffen. Also die bei Street Fighter wäre es halt so, dass du... Ne. Hat keinen Zweck, das gerade zu erklären, aber die Bewegungen <lacht> dauern zu lange, um ein flüssiges Aha. Spiel zu ermöglichen. Das will ich damit sagen. Die sehen zwar ganz cool aus, aber das mhm. sind halt total unnötig teilweise. Kurz und knackig wäre besser. Ja, genau. Ich finde die Grafik gar nicht übel, wie gesagt, die Animationen sehen auch nicht übel aus. Hier, guck mal, die Also im Gegensatz zu dem Spiel Mütze. gerade sind das Welten. Ja, hör mal. Hier die, die Mumie. Ah, guck mal hier. Das ist der Taunt. Wo ist das denn? Uh. Ja, ich habe keine Ahnung, wie hier Special Moves gehen oder so. Ist mir ey, uh, oh, ah, kann, ja. kann, Ich kann dich kann so locken, guck mal. Tastendruck ja, ja, auf. L, äh, ah. äh, Genau. <lacht> hier, komm. Ja, <lacht> oh, oh. Hier, guck mal, ich habe dich getroffen, obwohl ich dich nicht getroffen habe. Das ist halt so. Ja, die Hitboxen scheinen auch etwas komisch ja, zu sein. Ja. Wieso macht er keinen Uppercut, wenn ich auf dem Boden sitze und dann Weil es eine Mumie ist, ist ey. Oh, ja. Joe. Jetzt mal ernsthaft, ich habe viele Fighting-Games in meiner Laufbahn gespielt als Gamer. Und Bücken und Schlag <lacht> heißt Uppercut. Das ist Fakt. Da kannst du nichts äh, heißt du. Ja. Der grüne Skeletor quasi. Ja, aber Skeletor ist schon wesentlich cooler, glaube ja, ich. Ne? Auf jeden Fall. Gott, was würde ich geben, wenn es heute endlich mal ein vernünftiges He-Man-Spiel <lacht> gäbe? Ich meine, die wollen ja jetzt tatsächlich da einen Film drehen. Echt? Ja? Ja, ja. ja, wenn der erfolgreich ist, dann wird es auch ein Spiel dazu geben. Also. So war es zumindest vor 10, 15 Jahren. Noch Heute bin ich da gar nicht mal so sicher. <lacht> ich meine, wann ist das? Schon mal lange... mal... Oh, ich ich blinke und habe da Fury stehen gehabt. Was... Ja, Shaq Fury, ne? Ich äh, habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal wirklich ein Filmspiel gesehen habe. Das, das ist irgendwie nicht mehr so wie früher, oder? Nee. Eindruck. Ich meine, so zu Super Nintendo Zeiten, jeder Disney-Film Jump and Run. Jeder Actionfilm, irgendein komisches Actionspiel, spiel Sidescrawling-Spiel hier oder so. Und die Leute haben es gekauft, aber irgendwie hat das irgendwann aufgehört, als man festgestellt hat, ja gut, an einem Sidescrawling-Jump-and-Run kann man jetzt so viel nicht falsch machen, aber sobald das dann irgendwie in 3D-Action gegangen ist, haben die Leute dann doch gemerkt, was das teilweise für Schrott war. Ja, aber auch bei jump and fand ich, ging das so Mitte der 90er da bergab. Früher die ganzen Capcom-Disney-Spiele, super. Aber als Virgin die ganzen Sachen gemacht hat, die war nicht richtig mistig, aber auch nicht wirklich gut. Das stimmt. Ja, aber ich sag mal, spätestens ab der PlayStation N64-Ära sind okay. wir ja dann auch 3D gewesen und ich komme bis heute nicht mit 3D-Plattformen zurecht. Das nee, ja ich auch bereit. nicht. Ich hab, also ich habe Mario Odyssey für die Switch, das haben wir glaube ich alle, die wir eine Switch haben. Mhm. Und das ist auch geil, das kann man nicht anders sagen. Ähm, da habe ich auch ein kleines Video zu gemacht, da habe ich auch gesagt, dass ich echt kein Fan von 3D-Jump'n'Runs bin, aber von allen 3D-Jump'n'Runs, die ich gespielt habe, ist Mario Odyssey mit Abstand das Beste und trotzdem komme ich da nicht so richtig mit zurecht. Danke, also, danke. Ich dachte, ich bin der Einzige, der nicht mit dem Spiel so richtig warm wird irgendwie. Nee. Und das liegt äh, gar nicht mal an dem Spiel, sondern einfach daran, ja. dass es ein 3 d run ist. Ich Mario 64 ähm, wird ja von vielen als bis heute eines der besten Spiele aller Zeiten. Ich habe das damals vielleicht drei Stunden gespielt. Ich bin da nicht drauf klargekommen. So ähnlich geht es mir aber auch mit den Zeldas. Ja, für, die für 64 mag ich auch beide nicht so. Nee, die, aber und die werden so hochgehalten, gehalten. Dabei sind doch ja. die 2D-Zeldas. Wieso ja. halte ich eigentlich ja. hier überhaupt nichts aus? Weil du keine Schnitte gegen mich hast. Ich bin hier der game king da ist doch hier so ein cooler roter Dämon aus der Hölle. Warum ja, hält der nicht mehr? Ich bin ein irgendeine Spächer schwarze aus. Chick mit dicken Hupen und lila Haaren. Ich könnte okay. mir den X-Men mitmachen. Hupen über Dämon, okay. Ja. Unterschreiben ja, ich. Bin auch, ich, ich. Eilig, ne? So, komm, jetzt nehme ich nochmal die Katzenlady hier. Ja, nehme ich hier. Keine Ahnung. Ihn hier. Aladdin. Nimm du mal Ja, <lacht> fette lila pyjama sogar Hose. Sogar zumindest das Schwert von Aladdin aus der Mega Drive-Version, ne? <lacht> Ja, aber zurück, zurück zum Thema, Zelda 2D finde ich besser ja, als 3D. Ja, ja, ich wurde mit auch. den Dingern nie warm. Ich auch. Wobei das hat sich dann später gebessert, so ab Wind Waker. Wind Waker ist eins meiner Lieblings-Zeldas. Genau wie Twilight Princess habe ich auf der Wii U dann irgendwann gespielt. Das finde ich auch richtig cool. Das liegt aber auch einfach daran, dass auf N64 nur ein 3D-Stick gab. Und ja, gut, Kamerasteuerung ja, und so halt da überhaupt nicht stattgefunden hat. <lacht> Äh, red mal so weiter, weil ich glaube, du bist beim Reden nämlich abgelenkt. Ja, ich guck mal, ich auf <lacht> Erzähl ruhig! Oh, also. jetzt hab ich mal ah, mit zwei Schwertern. Ja. Warum benutzt du die denn nicht? Ja, das also ist auch so eine, so eine ja. seltsame Geschichte, weißt du? Der Typ fuchtelt vorm Kampf mit zwei Schwertern rum, ja. dann packt er die weg und tritt und haut. Und nach dem Kampf packt er seine zwei Schwerter wieder aus. Würde er das wahrscheinlich, da das hier ein Hand-to-Hand-Combat-Spiel ist, mit den zwei Schwertern während des Kampfes ruckzuck beendet hätte. Vor allem, wo steckt da die hin? Unter seine Mütze, <lacht> nehme ich an. Ja. Oder, oder in seine Ballonhosen. Ja, der von AC. <lacht> <Hattel lacht> ja. Aua! Aua, oh, was für ein Rotz. Ja. Keine Ahnung. Ist, ja, so ein Kampf ich, kannst du nur gewinnen, wenn du eigentlich nicht hinguckst, ne? Ja, ich weiß, woran es liegt. Deine katzen hat nicht groß genug äh, die Hupen. <lacht> Das mag sein. Das hört sich schwanz. <lacht> Wofür um, auch immer das jetzt gut sein mag. Aber ich glaub, meine Damen und ist, Herren, für Sie sinkt das Niveau. Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, wir sollten das an der Stelle auch beenden, bevor wir uns hier bis auf die Knochen plappern. Thanks for the good love Ja, auf jeden again. Fall. In diesem Sinne, Panna, hast du noch abschließende Worte? Welches von den Rotzspielen, die wir heute gezockt haben, war dir am liebsten? Ähm, also was am wenigsten scheiße ist. Ja. <lacht> Traurigerweise muss ich fast sagen, Shaq Fu. <lacht> genau denselben Gedanken hatte ich auch. Ja, Nur ich auch dachte, gedacht. kann ich das jetzt wirklich live sagen, dass es aufgenommen wird und das für die Weltöffentlichkeit, aber das ja. war am wenigsten scheiße. Leute, glaubt uns, wir haben jetzt vier Spiele gespielt, die alle gar keinen guten Ruf haben. Und Shaq Fu ist quasi... Wenn man die mal gegenüberstellt, ist Shaq Fu Street Fighter 2 Turbo. So tief haben wir in der Scheiße rumgewühlt. Also ja. das alles nur für, für euch, euch. Leute. Ja, ne? so. Und ich äh, gehe jetzt und weine mich in den Schlaf. Panda, es war ja, mir eine ich, Ehre. Ich werde ich sehe die Augen auch ausspülen. Dem mal in dem Sinne, Retro Joe out. Lieber Joe, vielen Dank, dass du da warst. Und wie gesagt, schaut bitte alle die. Bei seinem Kanal vorbei und wir sehen oder hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.